Wie kann man in LimeSurvey offene Fragen stellen, also Fragen, bei denen die Befragten keine Antwortoptionen vorgegeben bekommen, sondern einfach ein Freitextfeld bekommen, wo sie selber eine Antwort formulieren können. Dafür gibt es in LimeSurvey einen ganzen Block an Textfragen, und zwar ausführlicher Freitext, Browsererkennung, Eingabe auf Anfrage, kurzer Freitext, langer Freitext, mehrfache kurze Texte. Und Das wollen wir uns direkt mal anschauen. Dafür habe ich eine kleine Beispielumfrage erstellt, und die schauen wir uns mal an. Und zwar habe ich hier einfach mal diese sechs Fragentypen, die wir da gerade gesehen haben, jeweils als eine Frage eingefügt. Und dann gucken wir direkt mal in die Umfragevorschau, wie das Ganze aussieht. So, das erste ist der Fragetyp ausführlicher Freitext. Ich habe das einfach mal dahin geschrieben, wo der Fragetext normalerweise hinkommt. Zusätzlich kann man natürlich immer auch einen Hilfstext eingeben. Und dann sieht man hier, dass dieses Freitextfeld bei dem ausführlichen Freitext sehr, sehr groß ist. Dann haben wir die browser -Erkennung. Das gehört eigentlich nicht so richtig zu den Textfragen dazu. Wird aber hier mit angeboten, deswegen habe ich es mal mit aufgenommen. Und da sieht man, dass also der... Browser von der befragten Person hier erkannt wird und das da reingeschrieben wird. Das möchten wir natürlich der befragten Person normalerweise nicht anzeigen. Deshalb versteckt man diese Frage normalerweise und das zeige ich gleich mal, wie das funktioniert. Dann haben wir hier die Eingabe auf Anfrage. Das ist ein ganz interessanter Fragentyp, der jetzt bei Lime Survey 5 neu dazu gekommen ist. Da kann ich eine Frage stellen und die Leute dann bitten, eine Reihe an Punkten anzugeben und die können sie dann eingeben, indem sie nach und nach sich da so weitere Linien oder Freitextfelder eben freischalten. Das fängt hier an mit erstens und dann können sich die Leute eben hier weitere Linien dazu anfragen, wenn sie noch weitere Sachen eben eingeben wollen. So, und dann haben wir hier den kurzen freien Text, das ist dann eben nur eine Zeile, langer freier Text das sind so drei vier Zeilen, also deutlich weniger als oben der ausführliche Freitext und dann haben wir hier die mehrfachen kurzen Texte, das sind dann einzelne Teilfragen, wo sie noch mal bestimmte Sachen abfragen können und dann dort jeweils die Befragten auch dann wieder eine Zeile haben, um ihren Text dann einzugeben. Okay, gucken wir mal direkt in die Umfrage, in die paar Details, die ich gerade angesprochen habe. Bei der browser ist es so, dass Sie die Frage verstecken können. Das gilt auch für jede andere Frage, aber hier ist es eben besonders relevant. Dafür geht man hier auf Bearbeiten und dann kann man bei den Einstellungen hier wechseln zur Anzeige. Und dann findet man hier diese Frage immer verstecken, wenn man das also auf Anschaltet, dann wird die Frage, die befragt, nicht angezeigt, aber trotzdem ist nachher in der Datenmatrix diese Information dann enthalten. Dann hatten wir hier die Eingabe auf Anfrage. Da ist es so, dass Sie tatsächlich vorher eingeben müssen, welche Linien die Befragten sich dort freischalten können. Ich habe jetzt hier einfach mal fünf Stück eingegeben und die einfach nur mit 1, 2, 3, 4, 5 bezeichnet. Sie können dann natürlich auch andere Bezeichnungen eingeben und auch noch mehr Linien freischalten, aber die müssen hier eben vorher als eben Teilfragen hier definiert sein. Und dann hatten wir die mehrfachen kurzen Texte. Auch dort ist es so, dass das in Teilfragen organisiert ist. Das heißt, diese einzelne Linie, wo die Leute nochmal einzelne Fragen gestellt bekommen, das sind jeweils Teilfragen. Und die habe ich hier einfach mal mit Teilfrage 1, 2, 3 bezeichnet. Sie können dann natürlich auch wieder jede andere Bezeichnung nutzen und da beliebig viele Teilfragen anlegen. Gut, und abschließend wollen wir uns nochmal anschauen, wie das Ganze dann kodiert wird. Dafür gehe ich jetzt nochmal auf die Umfrage hier zurück. Und dann gehe ich unter Werkzeuge auf den Punkt Umfrage-Logik-Datei. Da kann man immer ganz gut erkennen, wie die ganzen Sachen kodiert werden. Das erste war hier der ausführliche Freitext. Da sieht man, das ist einfach dann Q1, also der Fragencode. Und dann kann ich dort sehen, was die Person eingetragen hat. Bei Q2 ist die Browsererkennung. da habe ich auch einfach nur sozusagen das mit Q2 äh, kodiert und dann haben wir hier Q3, das war die Eingabe auf Anforderungen und da sieht man also, dass das hier in Teilfragen organisiert ist und wie diese Teilfragen dann kodiert sind. Man sieht also, dass die erste Linie, wo die Befragten was eingeben konnten, mit Q3, das war der Fragencode, den ich eingegeben hatte, und dann unterstrich SQ001, also SQ steht für Subquestion, das Ganze kodiert ist, sodass man dort also die einzelnen Antworten der Befragten dann in unterschiedlichen Variablen später wiederfindet. Dann haben wir hier den kurzen freien Text und den langen freien Text. Da hat man einfach wieder die Codierung über diesen Fragencode. Und als letztes dann die mehrfachen kurzen Texte. Q6 heißt hier die Frage. Und da sehen Sie, dass die Codierung wieder genauso funktioniert, wie gerade eben bei der Q3. Wir haben also immer den Fragencode- und dann SQ001002003 für die verschiedenen Teilfragen, wo die Befragten dann ihre Texte eingeben konnten. Soweit als kleiner Überblick zu den Textfragen in LimeSurvey.